Hi, wir sind JimDoo und heute zeigen wir euch, wie wir eine Lichtbox bauen, um bessere Produktfotos zu machen. Hierfür braucht ihr lediglich einen alten Karton, Klebeband, einen Cutter oder ein Teppichmesser, Papierservierten und ein großes weißes Plakat. Im ersten Schritt müsst ihr die drei Seitenwände von links, rechts und oben ausschneiden. Im zweiten Schritt klebt ihr die Servietten an die Aussparungen, sodass die drei Seiten verdeckt werden. Im letzten Schritt schneidet ihr das Posterpapier auf die Breite der Box zurecht. Klebt nun das eine Ende des Papiers von innen an die obere Kante eurer Lightbox. Nun sollte sich das Poster wie eine Sprungschanze durch eure Lightbox biegen. Das war's auch schon. Nun könnt ihr euer Mini-Fotostudio benutzen und die ersten Bilder machen. Und hier ist schon das Endergebnis. Online durchstarten kannst du mit Jimdo.